Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Gate 19 Astral Body Activation am effektivsten für dich nutzt und dich sozusagen von der Kontrolle loslöst und deinen Astralkörper instant aktivieren kannst. Ja, wie ich schon gesagt habe, in diesem Video geht es darum, wie man seinen Astralkörper aktivieren kann. Ähm, es ist ein sehr, sehr. Geht 19 ist ein sehr, sehr intensives Geht muss ich sagen, weil die Methode, die die diese zwei Chakren, das dritte Auge und das Solarplexus aktiviert, ist sehr, sehr intensiv. Also ja, macht ich macht dich gefasst auf etwas. Ähm, und benutzt du so dieses Geht am besten. Ich empfehle dir, dass du dieses Geht vorm Schlafen gehen hörst. Also nicht, wenn du es, wenn du immer um Uhr ins Bett gehst, dass du kurz vor Uhr das hörst oder um 11 hörst, sondern hörst dann um ein, zwei Stunden vorher. Ja. Das dauert 45 Minuten, hörst du hörst dir einfach so ähm, um 20, 21 Uhr an, da wirst du danach auf jeden Fall wach bleiben, weil wir wollen dir ja das Codewort relax und astral verankern. Ja. Ähm, dass du nicht einschläfst dabei. Dann empfehle ich dir, dass du in der Früh, also nachdem du komplett geschlafen hast, dann nochmal dieses Gate hörst. Und für diejenigen, die sagen, ich lege noch einen drauf, die können dann in einer Schlafunterbrechung dieses, ähm, dieses Gate hören. Ich empfehle, wichtig ist dann, dass in der, nach der Schlafunterbrechung, ähm, dass man dort ähm, nicht einschläft. Das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Gate nicht einzuschlafen. Ja, ähm, ja und so funktioniert das Ganze. Hörst du dir die? Mh, du kannst auch, wenn du willst, auch am Tag anhören, aber ich, ich empfehle eher in der Früh oder am Abend vorm Schlafen gehen. Hörst dir einen, eine Woche lang an, jeden Tag und danach, je nach Belieben, so zwei, drei Mal alle, alle zwei, drei Tage und dann, wie es bei dir am besten passt. Wichtig ist, dass du so 21 Tage lang durchziehst, dass du diese zwei Codewörter verankert hast, dass du diese Übung, die dort vorkommt, dann selber auch in deiner normalen Meditation machen kannst. Ja. Die ganzen Geldprogramme sind nicht, dort, dass du sie hören musst. Das ist natürlich deine Hilfe durch die Frequenz und mit Hypnose und Co. und Anleitung. Aber der Schlüssel ist immer, dass du dich dann selber hinlegen kannst und mit diesen Methoden, mit diesen Übungen, mit diesen Codewörtern selber das Ganze indizieren kannst, ohne irgendwelche Hilfsmittel oder Werkzeuge zu nutzen. Ja. In dem Sinne wünsche ich dir viel, viel Freude und viel, viel Spaß dabei. Und jetzt weißt du, wie es geht, hörst du einfach an am Abend oder in der Früh und dann ja, die ersten sieben Tage intensiver und dann die nächsten 21 Tage, wie es bei dir am besten passt. Und dann wirst du auf jeden Fall viel, viel Freude damit haben. In dem Sinne wünsche ich dir viel Freude damit und bis bald. Tschüss.